Hallo, dies ist das erste von drei Videos zu Microsoft Word. Es geht in diesem Video darum, was der Unterschied ist zwischen einem Zeilenumbruch und einem Abschnitt. Das klingt vielleicht kompliziert und nebensächlich, ist aber für Word und andere Schreibprogramme grundsätzlich. Ich empfehle dir, immer zuerst das Dokument zu speichern. Und gleich anschließend dieses Zeichen hier zu drücken, diesen Knopf. Du siehst, es erscheint ein umgekehrtes P, blau, blau, steht dafür, dass es nicht druckbar ist oder nicht gedruckt wird. Das heißt, es erscheint nachher nicht in deinem Ausdruck. Und mach doch gleich ein, zwei Absätze, indem du auf die Enter-Taste drückst. Wichtig nun, das ist ganz entscheidend, wenn du hier Text einfügst, Immer weiter schreiben, einfach immer weiter schreiben, immer weiter schreiben. Du siehst, das umgekehrte P verschiebt sich mit dem Text. Wenn ich nun diesen Block hier kopiere, einfüge, dann kann ich diesen ganzen Block hier formatieren, zum Beispiel Kursiv oder ich kann ihn größer machen oder auch fett gedruckt. Ich kann eine einzelne Linie auswählen oder den ganzen Block, indem ich auf der Seite hier doppel- oder dreifach klicke. Und ich kann das Format von einem Absatz, von einem Block, kopieren mit diesem Pinsel und auf diesen Absatz übertragen. Jedes Format, das ich einem Textblock zuweise, gilt für diesen ganzen Block hier, für diesen ganzen Absatz. Dies ist ein wichtiges Wort. Also Absatz steht für den Text bis hin zum nächsten umgekehrten P. Wenn ich nun zum Beispiel die Abstände zwischen den Zeilen größer machen will, gilt dies für den ganzen Absatz. Den Absatz hier oben kann ich zum Beispiel auch einziehen oder von rechts her beschränken. Und ich kann im Menü Absatz ziemlich detailliert sagen, wie viel Abstand vor und nach diesem Absatz sein soll. Zum Beispiel hier in Punkten, ich mache mal einen großen Abstand, 24 Punkte. Du siehst, vom umgekehrten P hier zum nächsten umgekehrten P erscheint jetzt ein großer Abstand. Das sind diese 24 Punkte, die ich eben im Menü Absatz eingegeben habe. Auch erkennen kannst du, dass hier der Einzug vor dem Text 1,25 cm beträgt. Das, sind ungefähr, das ist ungefähr dieser Abstand hier. Wenn du den Lineal einblenden blendest, siehst du auch, dass dieses, dieses Zeichen, dieses kleine, dieser kleine Balken, das Dreieck und das umgekehrte Dreieck von rechts von links ein bisschen nach rechts verschoben wurden. Ich kann diesen Abstand hier auch größer machen, von Hand mit der Maus, indem ich das ziehe. Ich lasse ihn jetzt aber hier. Oder ich kann die erste Linie eingezogen machen. Das alles kann ich überprüfen oder eben genauer einstellen. Hier in diesem Menü, du siehst, hier ist jetzt die erste Zeile ein bisschen länger oder ein bisschen mehr eingezogen als der gesamte Textblock. Immer noch der Abstand nachher. Wie gesagt, wenn ich einen Block, Textblock, einen Absatz markiere, das Format kopiere und dann übertrage, dann geschieht alles, was ich hier oben schon gemacht habe, auf einen Klick auch hier unten. Theoretisch braucht es diese Zwischenlinie hier gar nicht. Ich kann ja die Absätze oder die Abstände zwischen den Absätzen in diesem Menü hier definieren. Du siehst. Für beide gilt das genau gleiche, ist ja klar, wir haben das Format von oben nach unten kopiert. Hier hingegen wirst du sehen, gelten andere Werte. Es ist aber immer gut, ein, zwei neutrale, unformatierte Absätze übrig zu haben. Wenn du das nicht mehr hast, kannst du nicht mehr normal weiterschreiben. Angenommen, du willst jetzt nicht fett gedruckt haben, sondern ganz normalen Text haben. Das geht jetzt nicht mehr, weil alle Absätze sind so formatiert wie hier oben. Wenn dir das passiert, kannst du den einen Absatz hier markieren und alle Formatierungen löschen. Und der sieht wieder aus wie zu Beginn. Soviel zum ersten Thema Absätze. Aber was ist denn nun ein Zeilenumbruch? Ein Absatz, wie gesagt, ist ein umgekehrtes P. Erstellt durch Drücken der Enter-Taste. Wenn ich Shift gedrückt halte und dann Enter klicke, siehst du, erscheinen so umgekehrte Pfeile, die nach hinten weisen. Das ist ein manueller Zeilenumbruch. Dies ist immer noch ein ganzer Absatz. Manuelle Zeilenumbrüche machen zum Beispiel Sinn, wenn ich eine Auflistung mache. Mit Anführungszeichen ausstatte und jetzt aber zum Beispiel hier weiterschreiben will, eine Linie darunter. Wenn ich jetzt Enter klicke und nicht Shift-Enter, also nicht die Großstelltaste Enter, wenn ich also einen Absatz mache und nicht einen manuellen Zeilenumbruch, entsteht ein neuer Auftrag. Zählen, ein neues Aufzählungszeichen. Das will ich ja aber nicht. Ich will ja das Lernartile beschreiben. Shift-Enter. Ich bleibe im gleichen Absatz. Das heißt, kein neues Aufzählungszeichen kommt nur Enter, ein neues Aufzählungszeichen kommt. Das ist nur ein Beispiel, weshalb man zwischen manuellen Zeilenumbrüchen und Absatzumbrüchen unterscheiden sollte und wissen sollte, was denn genau die beiden sind und wann ich sie einsetze.